Ich finde ja Facebook generell doof. Ähm, ich nehme Freundschaftsanfragen an, nein, naja, nicht alle, aber ich nehme sie an und dann hört es eigentlich auch schon auf. Ich überlege mir immer, was soll ich eigentlich von mir erzählen. Am liebsten greife ich dann doch zum Telefonhörer und rufe die Leute an. Ich glaube, meine politische Einstellung mache ich nicht über Facebook transparent, vielleicht irgendwann mal. Wenn es notwendig ist, dass ich irgendwelche Menschen gar nicht mehr erreiche mit meiner Meinung. Aber bis dahin versuche ich es einfach so.